Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Einige Pärchen sind zusammen und unterhalten sich. Sie erzählen sich, wie sie sich kennengelernt haben. Bei einem der Pärchen ist der Mann kleinwüchsig. Als dieses Pärchen an der Reihe ist, zu erzählen, wie sie sich kennengelernt haben, werden sie von einem der anderen unterbrochen. Und die meinen, haha, ich weiß, wie ihr euch kennengelernt habt, durch eine Kleinanzeige. Der Montagswitz.